Einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin jetzt hier in Mannheim vor dem Nationaltheater. Da will ich meine nächste Radtour starten. Eine besondere Tour. Und zwar die Bertha Benz Memorial Tour. Also das heißt für mich heute, Auto trifft Fahrrad. Die Strecke ist die Bertha Benz gefahren. Mit dem ersten Auto von der Welt, vom Karl Benz. Ich ja, habe es hier erprobt, wollte allen beweisen, dass das Auto auch fahrtüchtig ist. Die Hinfahrt ging hier von Mannheim aus nach Pforzheim und dann ging es wieder von äh, Pforzheim aus am, ein paar Tage äh, Tag später nach Mannheim zurück. So, die ich streme mich mal kurz rum da drüben in den Quadraten. Da war die Werkstatt von Karl Benz, da hat er die Autos gebaut. Die werde ich euch mal jetzt kurz einblenden, da war ich mal kurz für euch. Okay. Schon ein tolles Gefährt. Ich werde unterwegs noch ein bisschen was erzählen zu der Berla Benz und so weiter. Jetzt geht's mal los Richtung Feudenheim. Okay, wir sehen uns. Während ich jetzt langsam Mannheim verlasse, kann ich vielleicht noch mal kurz was zu der Bertha-Benz-Tour sagen. Und zwar hat Bertha-Benz früh am Morgen mit ihren beiden Söhnen, Richard und Eugen, 13 und 15 Jahren, die Werkstatt mit dem Patentwagen Nummer 3 in Mannheim verlassen. In Baden-Württemberg waren gerade Schulferien und da haben sie sich auf den Weg gemacht, Richtung Pforzheim zu ihrer Mutter. Und das Ziel haben sie dann natürlich irgendwann auch erreicht mit etlichen Pannen, aber es hat geklappt und da haben sie sich dann ein paar Tage aufgehalten dort, bis sie den Rückweg angetreten haben und haben der Welt damit bewiesen, dass man mit dem Auto auch wirklich fahren kann. Das war der Durchbruch des Autos. Ja so war das damals mit der Badabenz. Benz, jetzt aber noch mal ein paar schöne Eindrücke von der Stadt Mannheim. habe ich noch mal ein kurzes Frühstück gemacht, ein kleines, weil heute Morgen ging es ja schon sehr früh los. Wir kommen nach Ilbesheim. So, jetzt sind wir gerade hier am Schloss in Ilversheim Schlossschule, da ist eine sehr behinderte Schule drin, ist wirklich schön gemacht. Ladenburg lädt ein, jawohl. Sehr gut, also sind sie mal eingeladen in Ladenburg. Passt doch. So, jetzt bin ich am Karl-Benz-Museum in Ladenburg. Hier waren früher, soweit ich weiß, mal die Werkstätte vom Benz. Ah, hier ist auch eine Dreisine. Der Fabrikweg. Ja. Schaue ich mich gerade mal ein bisschen um hier. Da geht es rein ins Museum. Das waren jetzt mal ein paar Eindrücke vom karl museum Ich denke mal, da drin ist bestimmt nicht schlecht. Aber ich kann jetzt leider nicht reingehen, da habe ich keine Zeit mehr dazu. Und außerdem hat das nicht immer offen, ich weiß gar nicht, ob sie jetzt aufhören. Jetzt geht es jedenfalls weiter. Ja, hier am Karl-Benz-Platz machte Karl-Benz seine ersten Versuche mit Autos, soweit ich weiß, ich glaube das Haus da drüben war es, und man kann sagen, da war die erste Autogarage. So, jetzt kommen wir mal wieder zurück zu unserer Geschichte, und zwar hier am Marktplatz. Musste bei der Benz mit ihren zwei Söhnen das erste Mal Wasser nachfüllen. Das war ja nicht so wie heute, dass es ewig gehalten hat. Wir mussten mehrmals bei der Fahrt Wasser, Benzin und Öl auch nachfüllen. Und das war hier das erste Mal hier in Ladenburg am Marktplatz an diesem Brunnen. Ich denke, dass es dieser Brunnen war. So, Ladenburg habe ich jetzt verlassen. Jetzt geht es langsam nach Heidelberg. Da unten habe ich gerade gesehen, auf der Autobahn ist schön Stau. Da macht es dann doch doppelt so, Spaß, so, äh, doppelt so viel Spaß mit dem Fahrrad unterwegs zu sein. So, ich bin jetzt gerade durch Riesheim gefahren, jetzt geht es hier ein Stückchen an der B3, der Bergstraße entlang, durch Dossenheim durch und dann nach Heidelberg. Ja, hier in Dossenheim, da staut sich der Verkehr. Da Da vorne fährt glaube ich ein Metrisch oder was. Da geht es nicht vorwärts. Okay. Kann uns egal sein. Okay. Vorne dran staut sich auch noch. Normaler Verkehr wahrscheinlich. Nach Heidelberg rein. Ja, wir haben recht, ne? So, in Heidelberg bin ich jetzt angekommen. Und unsere drei, die der Benz und ihre Söhne fahren dann auch in Heidelberg angekommen. Und wie sie hier an der Brücke waren, stellten sie fest, dass der Treibstoff schon leer ist. Sie haben Ersatz mitgenommen. Eigentlich wollten sie hier nur den Tank kontrollieren. Dann musste Stre äh, Treibstoff hier nachgefüllt werden und gleichzeitig haben sie hier auch gleich Wasser nachgefüllt. hat ja die Demonstration mit dem Wasser hier ganz gut gepasst. <lacht> Hierher waren sie circa zwei Stunden unterwegs und für mich geht es jetzt auch weiter nach Leimen. Mittagszeit in Leimen, als sie feststellen mussten wieder, Tank und Wasser waren wieder fast leer. Es musste auch hier wieder nachgefüllt werden. Also die Tankstelle hier im Hintergrund passt ganz gut dazu. Jetzt schön die Steigung hier hochfahren im Warmen. Da war es noch heute Morgen schön, wie ich im Wald kühle Schatten gefahren bin. Die Anfahrt von zu Hause nach Mannheim. Hier ein paar Ausstücke. Ich bin die Schneid wird auch zeigen. noch nicht gesagt habe, die beiden waren unterwegs und zwar war das im Jahre 1888 im August. Ich habe da was gesehen eben. Eine leuchtende Seilbahn über die Straße. Ich weiß jetzt nicht genau, was das für eine ist. Aber irgendwelches Material wird darin befördert. Jedenfalls keine Menschen. Ich schreibe es dann vielleicht dazu, was ist. Was, was für eine Seilbahn das ist. Okay, ihr habt es gesehen, was es ist. Alles klar. Willkommen im Nusslocher Steinbruch. Nusslocher Wisch, jetzt geht's nach Wiesloch. ist erreicht. Es schlägt 12 Uhr mittag in Wiesloch. So ich bin jetzt hier in Wiesloch hier. Und hinter mir ist, seht ihr gerade die Stadtapotheke. Ja, die hat ganz eine, das ist eine ganz besondere Apotheke. Und zwar war das die erste Autotankstelle der Welt. Bei Benz und ihre zwei Söhne hatten hier in Wiesloch keinen Tropfen Benzin mehr. Sie wussten aber, dass ihr Mann den Treibstoff als Treibstoff Likroin verwendet hatten. das gab es nur in der Apotheke. Und das haben sie hier in Wiesloch geholt. Sie wollten gleich schon ein paar Liter haben, fünf bis zehn Liter oder so. Aber so viel hat der Apotheker nicht da gehabt. Er hatte ihnen dann ein paar Kubikzentimeter gegeben, dass es zur Weiterfahrt reichte. Also hier in Wiesloch die Stadtapotheke, die erste Tankstelle der Welt. So, in der Stadtapotheke. Hier in, Wies, in Wiesloch gab es da noch so ein Prospekt. Da ist nochmal alles drin erklärt. Die Geschichte von der Apotheke. Das schlagen wir kurz auf. Sieht man nochmal alles. Und hier ist nochmal die beta wie sie hier vor der Apotheke getankt hat. Ist ganz interessant. Nehmen nochmal das Denkmal. Kann sich jeder auch selber mal hier angucken. Okay, ich habe hier jetzt noch Ast gemacht und habe mich auch ein bisschen aufgetankt. So, bei dem Denkmal der Stadtapotheke sieht man die Bertha Benz mit ihren zwei Söhnen. Und hier hinten wird getankt. Schön dargestellt. Das Wiesloch raus und es geht jetzt nach Bad Schönborn. Ich habe mir jetzt mal noch unter dem Helm ein Tuch über den Kopf gezogen, weil die Sonne brennt jetzt doch schon ganz schön. Hier brennt wir rechts wieder.